Hi, guten Morgen. Ich habe euch heute mitgenommen auf einen Spaziergang beim Kameratest zwischen dem iPhone X und dem Galaxy S8. Das Galaxy S8 nimmt wie immer bei uns das Video gerade auf. Ihr dürft gespannt sein, bleibt dran. Los geht's mit der Aufnahme des iPhone X im Porträtmodus. Schöne vordere Schärfe. Galaxy S8 richtig schön scharf dargestellt und der Baumstamm. Und Im Hintergrund des Waldstücks sieht man unscharf. Die zweite Aufnahme gemacht mit dem Galaxy S8. Im letzten Video wurde der Tiefeneffektmodus noch ein bisschen bemängelt. Hier finde ich, liefert das Galaxy S8 ein super Ergebnis ab. Ich habe euch dann beide Bilder übereinander gelegt. Hier nochmal. Im direkten Vergleich und man sieht, es sind beide Bilder sehr gelungen. Hier ist jetzt zum ersten Mal schon eure Meinung gefragt, welches Bild, welche Aufnahme gefällt euch besser? Die vom Galaxy S8 links oder die vom iPhone X rechts? Für mich sind beide Aufnahmen sehr gut. Das Galaxy S8 liefert ein starkes Ergebnis mit nur einer Kamera, das Gesamtpaket bildet meiner Meinung nach aber das iPhone X besser ab. Kommen wir nun zum Slow-Motion-Vergleich. Der Hundi noch in normaler Geschwindigkeit, jetzt schon im Slow-Motion. Links Galaxy S8, rechts iPhone X. Finde hier wird schon klar, wer der Sieger ist. Mir gefällt die Aufnahme des iPhone X besser. Nicht unbedingt, ähm, weil die Aufnahme langsamer oder schneller oder besser ist, einfach weil die Videoaufnahme von der Belichtung, von der Qualität, von der Detailreiche beim iPhone X die bessere ist. Während der kleine auf dem rechten Bild wieder in Normalgeschwindigkeit weiterläuft, widmen wir uns der Möglichkeit einer Panoramaaufnahme. Die erste Aufnahme stammt vom Galaxy S8. Es folgt die Aufnahme des iPhone X. Was mir hier sofort auffällt, ist, dass die Aufnahme, die Panoramaaufnahme des iPhone X im Gesamtpaket ein bisschen dunkler wirkt als die des Galaxy S8. Aber seht selbst. Beide Bilder im direkten Vergleich links des Galaxy S8, rechts des iPhone X im Aufnahmemodus Panorama. Welches der beiden Bilder gefällt euch besser? Vom Fotomodus wechseln wir jetzt in den Videomodus, beginnen mit der Frontkamera. So, ohne Bewegung. Also ohne Bewegung kommt mir fast die Frontkamera vom Galaxy besser vor, obwohl wenn ich in den Hintergrund blicke, dann ist der Hintergrund beim iPhone X auf jeden Fall besser dargestellt wie beim Galaxy S8. 360 Grad Drehung. Wie ist eure Meinung dazu? Was gefällt euch besser? Die Frontkamera des iPhone X. Oder die Frontkamera des Galaxy S8. Ich drehe mich nochmal, dass man den Baum im Hintergrund. Der Baum im Hintergrund ist definitiv schärfer beim iPhone X. Ich persönlich finde mein Gesicht beim iPhone 10 zu dunkel dargestellt und beim Galaxy S8 zu sehr in dem bekannten Beauty-Modus dargestellt, ein bisschen zu, zu farblos, weil ganz so blass bin ich dann doch auch nicht. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare, was gefällt euch besser? Wird würde fast sagen, abgesehen von der Hintergrundschärfe, dass es hier nach einem Unentschieden aussieht. Die nächste Aufnahme stammt von der Hauptkamera des jeweiligen Geräts und interessant war, dass an diesem Morgen die Vögel wohl auch noch mit auf das Video holtet. Die waren sehr aktiv, aber seht selbst. Von beiden Geräten im Automatikmodus. Beide Geräte sind auf Full HD eingestellt, also nicht auf 4K, sonstige diverse Einstellungen und wie ihr seht bewege ich mich auch gerade wie arbeitet der Bildstabilisator bei beiden Geräten auch hier ist wieder eure Meinung gefragt was gefällt euch besser wie gefällt euch die Farbtreue Lauft ihr hier gerade durch ein kleines Waldstück die Lichtbedingungen sind jetzt nicht optimal aber auch nicht schlecht das spielt natürlich auch noch eine Rolle bei dem Video jetzt mal kurz einen Schwenk. So, hier der Fokustest. Milo. Komm her. Fokussiere beides sehr schnell echt unentschlossen. Ich muss es mir auf dem PC natürlich auch noch angucken, aber hier auf, der, auf beiden der Displays kann ich persönlich jetzt gerade keinen klaren Sieger erkennen. Was sagt ihr dazu? Während dann zum Abschluss dieses Videos und zum kompletten Abschluss dieses Videos die Bilder noch folgen, die Vergleichsbilder folgen, bin ich wirklich auf eure Meinungen gespannt, im Gesamtpaket angefangen vom Porträtmodus bzw. Tiefeneffektmodus bis hin zu den letzten Aufnahmen jetzt von beiden Geräten. Was gefällt euch im Gesamtpaket besser? Hierzu kann ich euch immer sagen, die linke Aufnahme stammt vom Galaxy S8, die rechte Aufnahme stammt vom iPhone X. Und für mich persönlich ist es relativ schwer zu entscheiden, welche Aufnahme für mich besser ist. Ich bin gespannt auf eure Meinungen, würde mich freuen, wenn ihr das Video liked, kommentiert, teilt, unseren Kanal abonniert und mir uns beim nächsten Video spätestens wieder Vielen Dank und bis dann.